Wenn man nicht so weiß, dann äh, lähert sie draußen und dann stehst du da und dann gehst du weiter. Einfach machen. Wenn man will etwas verändern und kann können immer so viel darüber mackern und lamentieren, was nicht passiert. Wir sind aktiv selber frei. Einfach mal machen. am kalten Wasser schwammen und nicht in den Momenten, wo man lähert und nicht in den Momenten, die hart sind nicht umgehen, eine Strategie entwickeln, setzen, Themen, die ich will, setzen, was aus meinem Message den ich will gehen. Aber am herzlichsten wollte ich eigentlich all diejenigen begrüßen, die noch nicht gewählt sind und die sich mit dem Gedanken tragen, sich politisch zu engagieren. Denn um sie geht es heute Abend. Was uns umtreibt, ist die Frage, warum es unter den Gewählten in diesem Lande so wenige Frauen gibt und was geschehen müsste, damit sich daran etwas ändert. Als Gäste haben wir auf dem Podium vier Frauen, die es geschafft haben, die es in der luxemburgischen Politik bis ganz nach oben gebracht haben. Wen wir nicht auf dem Podium haben, sind all die Frauen, die nicht gewählt wurden die sich nicht gegenüber ihren männlichen Parteikollegen durchsetzen konnten, die nicht zu Worte kamen, die sich nicht legitim fanden, gefühlt haben, die rausgeworden wurden oder die sich für ihre Familie entschieden haben. Die vier Frauen hier oben sind also gar nicht repräsentativ, aber sie arbeiten daran. Nora Back, sie ist Arbeitspsychologin seit 2004 beim OGBL, zuerst als Generalsekretärin des Bereichs Sort des Services Sociaux et Educativ, dann seit 2018 als Generalsekretärin und seit 2019 als Präsidentin. Nora Back ist seit 2019 auch Präsidentin des, der Chambre des Salariés. Juna Bernhardt hat Geschichte und Non-Profit Management studiert von 2016 bis 2018. War sie Präsidentin der Confédération Générale de la Jeunesse? 2018 hat sie bei den Schamberwahlen kandidiert und ist für Saint-Transfort ins Parlament nachgerückt. Seit 2019 ist sie Co-Präsidentin von Bell und seit Ende 2019 ist sie eine der Vizepräsidentinnen der Schamber. Tyler Bofferding ist Erzieherin, hat einen Masterabschluss in Sozialwissenschaften und arbeitete als Gewerkschaftssekretärin beim OBWL. Sie war von 2013 bis 2018 LSAP-Abgeordnete im Parlament und bis 2018 auch Gemeinderätin in SHZ. Sie war von 2014 bis 2019 Vizepräsidentin der LSAP und seit Oktober 2018 ist Taina Boffertin als Innenministerin und Gleichstellungsministerin Mitglied der luxemburgischen Regierung. Und schließlich René Wagner, sie ist ausgebildete Bibliothekarin und Historikerin. Sie war Gründungsmitglied der Grenz Alternativ, Partei aus der der grengen hervorgegangen ist. Von 1991 bis 1994 war sie Mitglied des Gemeinderates der Stadt Luxemburg und dann ab 1994 bis 2004 Mitglied der Schau. René Wagner ist unter anderem Autorin, eines wissenschaftlichen Werkes über die Geschichte des Frauenwahlrechts in Luxemburg. So, damit habe ich Sie hier oben vorgestellt. Wir beginnen mit René Wagner, die uns einen Überblick geben möchte. Wir haben es gebeten, eigentlich uns noch einmal einen Überblick zu geben über die Geschichte der Rolle der Frauen in der luxemburgischen Politik und auch ihrer zahlenmäßigen Bedeutung. Ja, vielen Dank. sie äh, Jürgen Stolz. Ich war für der Weise, dabei dass ich nicht mehr in einer Partei bin. Äh, nicht, dass ich eigentlich eine Agenda verfolgen für die öffentlich von einer Feministin. Ähm, ja, ich habe diese Projektionen heute die kommen zum Teil aus eigenen Recherchen, zum Teil auch aus anderen Sourcen, besonders den äh, rezentesten Rapport vom Observatoire de la Participation Politique äh, des Femmes. Ich nicht, das halt geht. Ja. Für uns zu fangen wollte ich leiden, zum historisch-rechtlichen Kontext erweisen, den die Partizipation von den Frauen stark beeinflusst wird Und das sind zwei Elemente wichtig. Das ist nur nicht schlimm, wenn man alles gelesen hat. Ich habe vielleicht gelesen: Le Marie doit Protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Das ist der Kurz-Zivil von 1804 und der wurde gültig bis 1972 respektive 1974. Das ist die ganze Zeit von Frauen eigentlich die bestimmte Frauen nicht mündlich. Äh, am 19. Jahrhundert wurde dafür auch ganz normal, dass Frauen eine ganz Reihe anderer auch nicht hatten, wie zum Beispiel Wirken zu sie hatten auch kein Unrecht auf eine ordentliche Schulbildung, die echt lisse und kommen durch die vom 20. Jahrhundert. Und dann den zweiten wichtigen Punkt, das Wahlgesetz von 1919, ähm, das für ein fundamentales Changement wo tun, dürfte vielleicht viele gehen. Und damit wurden sie eben auch politisch gleichgestellt. mehr natürlich eben aber nicht gehe, dass sie zivilrechte. Krut also die bestürzte Frauen. Krut Napoleon wurde immer da nicht aufgeschafft. Ich will ganz eine ganz kleine Hommage an die Frauen, die sich für Frauenwelle recht abgesagt haben, dass sie ganz viele unbekannte Frauen, aber auch Frauen aus dem bürgerlichen Milieu, wie zum Beispiel die Sozialistin Marguerite Morgan aus die sich ganz viel äh, abgesagt hat. Und dann aber auch die zweite, wichtige Frau aus der Zeit, Marvin thomas Clemont ist deputiert am letzten Parlament von 1919 bis 1931. Sie war als Sozialistin gewählt, wurde, später in Linksliberal, und hat sich ganz viel für den Kurs Nur hier, also nur 1931, wo kein Frau mehr in der Chamber war, bis 1965. So, ja, jetzt kommen wir auf die Dreschenzulen zu schwätzen. Und hier ist also eine äh, ein Grafik, die ein bisschen komplexer also ist. die ich werde nicht lernen zu schwätzen, aber ich habe keine Zeit geblieben, also nicht schnell. mit dir ist wichtig. Die fängt ab bei 1919, fällt auch bei 2018. Da hat der Sitz in, äh, also ein Längsschnitt von der Beteiligung den Frauen und Wahlen für die Schammer, Und äh, ganz wichtig, Het geeft dus also een situatie bij de velen. Het gaat niet dat wie nu uh, de procent van de vrouwen aan de Chambau, waar we mogelijk het zien, het gaat dus dat we z'n vragen werken. Als we dan de uh, bloemen van de, uh, de vrouwen uh, als kandidatinnen, zien, uh, als een zoveel procent, von den Leuten die Kandidaten zuvor befragen. die sieht, dass äh, das relativ minimal bleibt bis 1961 und dann könnte eine fulminante Entwicklung, auf die man noch agiert. Und äh, die rosa Kurve, das sind äh, die den von den Elien. Das ist ungefähr ähnlich, auch relativ äh, fulminant ändert sich das Bild 1961. Und das war dann aber bisschen kompliziert. Und die orange äh, die gesprächte Kurve aus dem EK, also die äh, Distanz zwischen dem Tor von den Kandidatinnen und dem EMÖ. Es kann ja so sein, dass es einen Anteil an drei hat, äh, den ersten Teil bis ins zweite Werk Da und es immer um einzelne fragen, die hat vielleicht die an der Politik, die sich aufgestellt haben, aber wie gesagt, eingewirkt. Dann die, zweiten, die zweite Phase 1945 bis 1960, da gibt es an der internationalen Literatur als Gang durch die Wüste bezeichnet. Also, falls es sich überhaupt Fragen irgendwie aufgestellt gilt in so einem Gemeindenniveau Null Chance. Und äh, dann äh, könnte die dritte Phase kann ich eigentlich schon ein bisschen mehr frei aufräumen, weil das Krieg Luling 1965 nur ist, als mit die ersten Fragen wo dann von richtig äh, losgehen als das von 1960. Und ähm, ob die Lichtphase, will ich nun eigentlich ganz, äh, ganz kurz abhören, privat aus dem Changement, natürlich wird das noch der, der, der gesellschaftlichen äh, Veränderung zu dienen, wie etwa äh, kulturelle Revolution, kommen aber auch andere Aspekte dabei, neue Generationen von Frauen, die nun Krieg kommen, sind, die eine viel bessere Bildung hatten die an der 60er jahre äh, äh, dann natürlich auch die, freien, äh, die neue freien bewegung die schon an der 60er umgesetzt wird im MLF, den Sternens, äh, für sich äh, auch für die äh, Gleichstellung von bestimmten Frauen anzusetzen. Voilà. Und dann vielleicht jetzt zurückzukommen, halt, äh, die letzte Idee. Also so kann man so der 1960 bis 1985 toen zien die twee kurven relatief parallel in de die blauw en die roze. Dat is niet optimaal, maar we hebben tegenwoordig gevoerd. De EK blijft het zelfgestemd. En dan, we hebben er van 1989 gehad, wo het uh, hof van de EU bij 20% lijken. En dat ändert quasi niet met de twee Ausnahmen van 2009 und 2013 und nur bei der letzten Wahlen um rund um, um 20 Das ist doch also ein Problem. Sagen, dass äh, der Tor von den Kandidatoren extrem ablut geht, und das könnte ich auf der Lechte sind ganz viel Fragen, wenn sie nicht gewöhnt. Und in der Sprache wird schief Schieflicht. Okay, vielleicht dann nur äh, in Kürze das ist eine Grafik über den Unde Fragen an der aktiven Bevölkerung, also Frauen, die gegen die Remineration schaffen, geht relativ parallel mit der politischen Partizipation, also auch dort den Umschwung der Umgang von den siebentigen Jahren, auch dort, gesagt, in so einer Plafond, wo es nicht viel geht, da ist relativ ähnlich. Und dann zurück bei Politik. Als we die laatste gucken, als we kijken hoe we de, de verschillende circonscripties zien, valt het eigenlijk op dat am Zentrum, aan het centrum en aan het oosten relatief veel vragen Norden En am het noorden en aan het zuiden, bon, kleine dat kleinen zo'n bezirke dat varieert relatief sterk, maar eine er een tendens, also Osten het oosten wordt veel ja net zo goed met dat als in de... Von der Stadt, die äh, als eine andere Population äh, wie am Süden. Ne? Also, du sagst ja auch soziale Aspekte, die machen, dass Frauen äh, und Männer gewirkt. Natürlich gibt es äh, auch andere äh, Phänomene, spielen eine Rolle spielen, ich meine das aber natürlich flach. Bei den äh, politischen Parteien ist es auch interessant, als dass sie noch keine Ruhe mehr, mehr absolut zu wollen wie viele Frauen 2018 gewählt wurden. dürfen. Du fällt auf, dass einerseits die Kleinparteien kein Frauen-Rakko tun, kein Rakko-Projekt tun, je nachdem, wie das sind und dann auch die Parteien vom linken Spektrum kein oh Frauen-Rakko Ich erst leiten zu den Kommunalwahlen, da kann ich sagen, dass es eigentlich ein bisschen besser ausgesehen äh, Allerdings, wenn ich dann an den Detail gehe, da gesagt dass zwar an der Gemeinde geht, viel frei sind, wie bei den an den Goyamist, da ist es als Gallerum nicht so gut bestanden und das ist dann den Ausdruck von dem Glaszieling, von dem man jetzt noch ein Topf weil er hat just, äh, die Länge lebt von äh, neuen Rechten die die Frauen aber gut tun. Ich zähle sie nicht alle ab, ich finde das einfach nur markiert. Also den Achse äh, an Lycée, 1911, die äh, wahlrecht 1967, äh, tra, Salär egal, viel Travail egal, 1972, der Metallbuch von Kurzivil. In der Nahenkehr, das tut man die europäischen Richtlinien zu denen, dass der so durchsteht, 2006 ganz wichtig, das Dachschreibung vom Egalitätsprinzip an Konstitution, an das Gesetz, von dem ich nur schon gesprochen ja, habe, ähm, als also ist die Liste Elektoral. Ja, ein paar Kosten als Konklusion, also, ich habe wirklich mein persönliches Kosten, ich habe meinen Mann von der Partizipation von den Frauen, das da mehr von dem sich Bild von der nationalen umguckt, wie viele Frauen auch schon mal gewirkt gehen. Okay. Äh, dass man dann wissen, dass das überhaupt wissen, das zeigt auch, dass Zölle wichtig sind. Und äh, da muss ich so ein, äh, haben wir ein Problem zu wo ich mir äh, ein Observatoire, den auf der Füße steht, in immer neu aktiviert wird, um die Zölle zusammenzustellen. Äh, da kann auch das Ministerium eine wichtige Rolle spielen. Aber ja, wir wollen schon mal, die meines nicht ganz viel möchte, um Niveau zu holen, äh, auch nicht weit schon mal intern, als zum Beispiel, wie viel Phrase in der Wählung wir, ja. haben haben ja. wir einfach wollen einfach ein Bild kriegen, wo sie wir überhaupt drin. Zweitens kommt es da, mit einem einen Legislativ, der nicht klappt. Also, wir einerseits ein Privatsystem, das für Newcomer ganz ungünstig ausfällt, die Persönlichkeitsorientiert was also man kann ercherchen. das gilt also auch für Frauen, die wollen Achtungen, und zweitens, wenn man eben das Paritätsgesetz, das nicht greift. Also wir mussten dann nur denken, was muss geschehen. Und die dritte kostet, es bleibt nicht oder nicht mehr, zumindest bei den nationalen und, und Frauen. Und also es sind da genug da, die wir dabei sein. Merci. Merci René Wagner. Bevor wir anfangen, noch ein kleiner Hinweis. Teiner Bofferding wird aus familiären Gründen, was umso schöner ist, ähm, nachher möglicherweise früher weggehen müssen. Also ich bitte Sie, das gleich zu entschuldigen. <lacht> ja. <lacht> ja, Nora Bock. Ähm, in Luxemburg wird Politik ja nicht nur im Parlament gemacht, sondern wie wir in den letzten Tagen gesehen haben, immer noch. <lacht> Außerparlamentarisch. Wenn Ich ich kann das, ähm, die Fotos vergleiche aus den 80er Jahren und der letzten Tage frage ich mich, ob sich sehr vieles verbessert hat in der Repräsentativität bei diesen Organen intermediär. Wie sehen Sie das? Gibt es einen Fortschritt? Ja, leider nicht genug. Also ich finde auch gemerkt, dass äh, Rümmenke ja abfällig ist, äh, Die die Leiste, ich, wo wir zusammensitzen, dass noch ein Frau, die auch dabei war, die kann bezeugen dass auch ein Herr dabei, der dabei war. Äh, mit Familienminister und ich waren von 50 äh, Leuten, die da waren, äh, mit äh, insgesamt 90 Frauen, wirklich äh, nicht vertritten als Frauen. Und das ist aber erschreckend. Ehrlich, ich bin dann auch überrascht, dass wir dass da nicht mehr weit sind. Natürlich ist das ein besseres Bild, wie, wie in den Laufenden der, Lauf und der erlebt hat, mit aber nach weit nicht genug den Fortschritt hat man da gesehen. Und, und Das hat man dann noch auf dem Foto und das möchte auch etwas aus, das möchte aber auch, auch ehrlich etwas aus an der Stimmung, ich bin überzeugt davon, dass das auch dazu beiträgt, dass man nicht verhandelt wird, auch man mehr wird, wie wird, wenn man da mehr Parität hat. Was musste denn geschehen, damit im OGBL eine Frau Präsidentin wird? Das hätte man ja auch nicht vor zehn Jahren erwartet. Ja, das war, weil der OGBL eine Open Organisation ist, die cool genug war und zeitgemäß genug war, für so zuzulassen. und da bin ganz stolz, dass sie viele Frauen aus dem OGBL das sei heißt, ein Apparat, der dann oft durchgestaltet wird als so ein All-Männer-Apparat, so ein Gewerkschafter. Das ist oft so ein, alt, ein männliches Bild, welches man äh, war. Obwohl man auch, äh, selbst das heißt, die im rönnysing nicht weißen, also einfach durch die Evolution im Arbeitsmarkt, natürlich auch äh, nach immer viele Männer hatten, die aktiv waren und auch heute noch immer mehr delegierten wo an die Betriebe, die Männer sie wie frauen an als ihr wisst Instanzen auch nach immer kein Parität da rechtes war den Apparat mit seinen Gremien berät für eine Frau und sich Spitze zu werden an an das ist schön. also ich bin froh dass ich die Person, die es sind und ich bin auch wirklich froh dass also Organisation prägt dafür war dieser Erfolg Dieser Erfolg spiegelt er sich auch auf den anderen Hierarchieebenen der Organisation wider. Ja, absolut. Wir sind wirklich am Gang wir viel besser zu gehen. Es sind da eine also ich sind da zehn Jahre, wo wir äh, mehr Frauen auch beschäftigt haben, also hauptamtliche Gewerkschaftssekretärinnen und Gewerkschafterinnen die am Mobil beschäftigt sind, dass das kontinuierlich besser geht, sodass man auch an der Decisionsebene, wo man ja darüber schweizt, mehr fragen, hat an Geschäftsführung, Geschäftsführung. Wir haben einen Kollegen dabei, Michael Klose, was mit an der Geschäftsführung ist, wo man auch mehr fragen war. Wir haben an den anderen Gremien, also Organen von, von an Strukturen von Organisation, immer mehr Fragen vertreten, aber noch immer nicht genug. An da steht ganz vieles Hand äh, und Ruhn. Äh, wir haben eine, eine bessere Entwicklung, auf jeden Fall. Ja, Sie sagen, es geht voran und Sie haben das äh, auch in der Hierarchie etwas verankern können. Ist es verankert, ist es gesucht, ist da eine Strategie dahinter oder haben wir gerade mal Glück gehabt? Ein äh, bisschen von allem, äh, wir haben keine Quote angefordert äh, Gebell. Also, das ist keine Obligation, dass man die Grimme muss eine äh, Parität tun oder eine äh, ein Frage tun. Wir haben aber dafür gesucht, also, dass dafür gehen, auch meine Viergänger, äh, an, an vier Wochen schon, dass dafür gehen, dass man wir wirklich gucken, aktiv Fragen auch zu motivieren, äh, die, die Weh anzuschlauen vom, vom gewerkschaftlichen Engagement. Und das ein einfache Weg, äh, weil man viel muss kämpfen und streiten also, das bringt den Job mit sich an den Engagement, weil es dort einen Job aus, der nicht der Bürostunde funktioniert, das haben wir dann auch in den letzten Tagen gesehen, Uh, weil er den Job hat, wo ihn eben oft auch uh, ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommt, uh, wo aber auch sein Familienleben, Also aber drinnen uh, Leute, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Wir haben aber alles gemacht für Frauen, uh, junge Frauen zu motivieren, die da anzugehen. Und da haben wir recht, und wir hatten Glück, uh, gute junge Frauen zu finden, die das gemacht haben. Und wir müssen also, also wir haben ja die Leute, die für die Welt schaffen, und dann haben wir auch als Memberin, als Militanten, als, als, als äh, engagierte Delegierten. Und du hast auch wirklich eine super gute Atmosphäre äh, an, äh, an unserem Departement Equality. Äh, und das ist an in den letzten Jahren Also du hast mega viel mitgegangen und du sie wirklich gut fragen, zusammenkommen, die die einfach nicht Last lassen An Und du merkst, äh, es bewegt sich etwas. Das ist am Gang, etwas reales zu geschehen in der Gesellschaft. Und, und das drückt sich dort total aus. Also das ist wirklich äh, aber gut. Aktiv geschafft, Chance gehabt, gleichzeitig wo man Sie haben das eben leicht angedeutet, dass auch bei Tripartitverhandlungen, dass es eigentlich ganz, ich weiß nicht, angenehm oder effizient wäre, wenn dort mehr Frauen wären. Was, was wäre denn der Mehrwert, wenn mehr Frauen in der Politik wären? Wie würde sich das konkret Auswirken. Ich denke, dass wie immer an der, am Leben die Menschen wichtig ist, Diversität zu haben. Also, das mischt ja alles aus. Und, und das gilt für die das gilt für Altfrauen. Und das ist auch wichtig, dass man, wenn man in einer Situation ist, wo, wo Leute aus verschiedenen Interessen zusammen sind und Lösungen finden muss, an, an gestritten geht, wird an der Daseinswohl also du kommst jetzt zusammen und du willst jederin etwas sagen, ich, dann wir müssen aber zusammen etwas rauskriegen äh, dann ist dadurch wichtig dass also manche sagen das wichtig dass man auch die Diversität äh, an der daran hätten äh, für in, also an anderem Temperament dran zu kriegen an an, an Diskussionen ich, so und das ist Erfahrung weil ich den Job halt lang lang machen an ich äh, viel gestritten habe Männer und nicht immer gesandigt ich mein war, wie wenn ich mit Franz war. Ich war selber Mogebär für Funktion, haut zuständig für die Frauenabteilung, haben wir das damals genannt, hat, also das äh, Departement des Femmes. und, und ich war, also ich war jung an junge Frau, relativ lange. Äh, da waren wir noch nicht so viele Frauen, und ich hatte den Job und dann sind wir in einem Alltag, wo ich ständig mit älteren Herren an Regionen sozusagen an Reunionen kommen, wo nicht mehr Frauen sitzen und wir waren da auf eurem Saal dabei. Und das hat für mich also, also direkt ganz anders gewesen, weil einfach in den anderen schwarzen gelossen, da war ich auch nicht so geschaut, gewesen, weil ich dann aber irgendwie... Ja, also zwei Männer, so, dass ich heute das Mikro haben muss, ich Mikro haben muss Bescheid für das ich mich imposieren Also ich habe das Gefühl, dass du... Dann halt, ob ein anderer weiß, man nicht verhandelt wird. Weil da wohl nicht will, so nicht, kein mehr mit äh, Frauen am um liebsten verhandeln. Also, ich meine, Diversität äh, geht gut an, an alle äh, Diskussionen. Okay. Juna Bernhard, vielleicht die Frage auch an Sie. Was ist der Mehrwert, wenn mehr Frauen in der Politik sind? Es gibt ja auch andere Bevölkerungsgruppen, die, die schlecht oder gar nicht im Parlament vertreten sind, etwa Ausländer. Äh, Grenzgänger, Minderjährige, People of Color, ähm, Leute über 80 sind kaum vertreten. Und das akzeptieren wir ja auch und gehen da ganz naiv davon aus, dass die Herren, die da sitzen, die irgendwie mitvertreten würden. Warum sollte... Also ich ging so an die Gruppen, die Stello uh, aufgezählt hast, dass... Uh das sind da verschiedene, die nicht nur ein glas cealing haben, sondern die haben eine Vierfachverglasung. Äh, ich meine, dass man heute halt hier in diesem Kontext über Diversität äh, meiner Frauen, verschiedene Geschlechter Schwarze, äh, natürlich. Wir sind an dieser Runde, gerade wenn man über Diversität an der Schambe, an der Regierung, an der Politik Schwarzen. Da muss ich sagen, okay, wir brauchen ein Spiegel, ein Spiegel von der Gesellschaft, und da viele ganz viele verschiedene Gruppierungen, die an ihrem Alter diskriminiert gehen oder einfach nicht genug gehört gehen, die einfach ein wichtiges, absichtliches zu haben. Also das ist ganz, ganz klar, dass man da, ähm, so Blind Spots Blindspots und An Schmenger, die haben auch da, froh, rund an der Frau, Frauen unterem ähm, Beispiel äh, Period Poverty, also ähm, von Frauen sich nicht können leisten, Binden tampons Tampon zu kaufen. Ähm, als ein Sujet, den bislang an der Geschichte kaum ein Mann irgendwo äh, umgeschaut hat. Ich kann ihn, ihn schon bald nicht verübeln, aber das beweist einfach, dass es wichtig ist, dass Frauen da sind und das Sujet auf den Ordner du jour setzen an dass das dann abgegraft wird und da sind andere, die es multiplizieren. Und ich meine, gerade zum Thema von äh, den äh, period Boxes gibt es ganz viele gute Beispiele, die das in der Zeit machen, aber ich meine, dass sie zugehen, wo Frauen natürlich noch einen anderen Bezug dazu haben, und das, da wäre es wichtig, dass, äh, dass sie da sitzen, dass sie äh, mattschwerzen können, sprechen, weil sie einfach einen Blick auf Realitäten haben, wo andere Gruppierungen, Männer, in äh, diesem Fall, natürlich nicht den so gleichen Ableck haben. Gut, nicht aufgrund des vom Faktor von der Repräsentativität, von der Diversität, die einfach nicht ein Plünderer ist. Sie sind sehr jung in die Politik gekommen. Sie sind jetzt schon äh, Präsidentin Ihrer Partei. Ähm, ist doch alles okay. Inwiefern ist äh, das Thema für Sie jetzt persönlich noch von Bedeutung? Also allgemein ja, aber für Sie persönlich? Wie war Ihr Weg? Inwiefern ist es noch von Bedeutung für Sie? In dem Sinne, dass ich immer ein immenses ja, Handeln schon sind, dass ich mich irgendwie so durch gekämpft habe oder gelernt habe. Und ich beginne viel jünger mit denen ich dann am Kader von der CJD zusammen geschafft habe und die eine Jugendparteien sind und immer so, ne? bei uns ist das nicht so einfach. Und das, ja. Vielleicht hat Chance mit das man nicht nimmt, Faktor Chance, das ist auch ein Faktor, wir dafür schaffen, mir auch natürlich ein Schwer von der richtigen Partei, weil und das wollte ich vielleicht noch, ergänzen, noch das, wird nur gesagt, das ist ein Frage von der Organisationskultur. Das ist ganz klar für mich evident, dass eine Partei oder eine Gewerkschaft oder so irgendeine Gruppierung, wenn sie will, dass Frauen sich wohlfühlen, dass sie mal selbst dass sie etwas zu haben, dann gibt es Mechanismen, die sie an Platz setzen als Organisation, für es einfach zu machen, also für, dass sie als Frau Lust hat, sich zu engagieren, und da einen Platz hat, und dass sie Visibilität hat. Das sind alles Faktoren, dass sind Stellschrauben, die sie als Partei kann gehen können. Um sind eng, es muss nicht mehr Quote sein. Wir haben ähm, gedeelte Redner Löschen. Ja, ist so, also so an einem Exekutivkomitee, äh, nur ein Mann schwört eine Frau oder nur ein Frau schwört der Mann. das möchte, heißt, dass du einfach per se weißt, ich muss auch nicht streiten an ihnen abbrechen. Aber das klar, äh, alle können, sich zu Wort melden. sind so kleine Sachen, die manchmal eine Rolle spielen am Faktor. Wie willkommen sind ich auf wie viel trauen ich möchte schwätzen, aber weil sind einfach von der Organisationskultur gewollt sind. zu du dich auch froh? <lacht> ähm, ja, ich bin 30 Jahre daran ich bin Parteipräsidentin, ich bin seit vier Jahren in der und ich muss so in heinz Stück leben, ich selber nicht. Ähm, das, ähm, ja, ich bin sehr stolz, bin, ich habe gesehen, dass ich so mehr die Aufgabe habe für also die Vierreiterrolle weiter zu machen und vor allem Viererumateiner du weißt Mensch auch relativ jung bist weißt du an der schon war es sollen dann hoffentlich noch viel mehr, noch mehr kommen mit der das ist natürlich etwas wo, in, wo in muss Leute geht dann die Ängste, die Frauen haben oder die jungen Menschen haben, die Faktoren die mat spielen dass ihn zweifelt oder Frauen die ihn hört die müssen einen Raum können für die Stallern dass es nicht mehr einfacher ist, einen Peer zu stellen und einen anderen Jungen dann zu sagen, wie, wie hast du das gemacht, was ist dein Trick, was denkst du darüber, was soll ich das dann korrigieren? Das ist manchmal enorm wichtig und dann ist es darum, die Ressourcen wichtig. Und dann ist es gut, dass wir heute in der Aufenthaltssitzung sitzen. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage. Allgemein hat die Koalition, die seit 2013 die Regierung stellt, sehr viele Akzente gesetzt in diesem Bereich unter anderem sind sehr viele äh, hohe Posten in den Verwaltungen, aber auch in Verwaltungsräten äh, mit Frauen besetzt worden. Ähm, wo sehen Sie da noch, äh, was fehlt noch? Naja, also ähm, ich meine, das mache Punkt. Was erwarten Sie von dieser Regierung noch? Also wir müssen ganz sicher, sie haben wir danach immer nicht all die Plätze so gefüllt, wie man sie missten und ich meine, das ist ein konstant, ein die immer muss immer müssen umgehen, für, für Frauen auf um Posten zu setzen, gleichzeitig geht es darum, für Frauen aufzubauen, auf Frauen, zu coachen und zu sagen, hey, du kannst das, trau dir so. was brauchst du, wenn du dich nicht traust oder für was fühlst du dich unsicher, genau die Faktoren und da ganz sicher muss wir auch, um, auch ein Debatte darüber was, haben, was sind Hemmungen oder, oder ja, was sind Faktoren, die Frauen haben, haben für sich an Politik zu beginnen oder an Verwaltungsrät. Das also, sind Zeiten, die Dauerzeiten, die vielleicht am Konflikt sind, zu einfach einer Kerbest, die dahin stattfindet, wo Frauen sich einfach mehr responsabel fühlen, für, für dann duheim da zu sein. Also, äh, also es also, sind so Faktoren, die irgendwo eine Rolle spielen, um, wo man auch ein ganz gut Analyse muss machen muss, was Frauen nicht so oder was Frauen so ein heisches Filemisch, du nicht präd oder ich will, du nicht ran, dann zu analysieren, okay, was das dann der Grund für was nicht. Uh, was das, und, und dann durch die Lesungen so, so fand Ich fand das zu bequem von uns, war man so, okay, wir ähm, haben dich gefreut, du hast neu gesagt, ach, dann haben wir nur alles gemacht. Das, das geht nicht durch. Manchmal, dass man etwas äh, und und äh, um Strukturelle müssen ändern. Und da gehen nicht manche Stellschrauben, notabene mir in der Chambre, die, die, die, die auch an der Schambe, denen wir es müssen Und da brauchen wir eine Allianz auch Frauen, die diese Stoffe werden ersetzen, weil Männer werden nicht, nicht unbedingt machen. Okay, merci. Taina Bofferding, Sie sind eine von sechs Ministerinnen in einer Regierung von 17 Leuten. Ist dieser Score, befriedigt Sie dieser Score? Ist das okay? Es gibt gut von denen, wenn auch mehr Frauen an der Regierung wären. Ich muss aber sagen, dass meine Partei damals die Initiative geholfen hat, Courage hat, weil es war ja keine Frau, die direkt ins Parlament gewählt hat. Und wo ich aber damals rausgehe, ist, dass sie gesagt haben, dass wir in die Regierung gehen. Und sie haben dass es wenigstens zwei Frauen dabei sein. Und ich meine, das ist eine Initiative, die kann nur, warum das war die Sankt dann? Und das weiß aber, dass Parteien eine große Verantwortung haben und dass sie sich das dem auch muss stellen. Auf jeden Fall Art ich auch, dass es geht. Also weder Polen müssen Sie als Minister zu machen, noch möchten Sie also meine ich, ähm, dass man das packen. Sie, das Minister der Legalität, des Chance. Haben, eigentlich haben Sie etwas erwähnt, was ja wirklich die Verantwortung auch auf den Parteien gibt. Also da ist die. Da ist ein Großteil der Vorarbeit, die geleistet werden muss. Das Minister de l'Egalité des Chances hat ja eine ganze Reihe früher von Kampagnen gemacht, um Frauen auf die Listen zu bekommen. Mittlerweile haben die Parteien ganz profane Interessen, um das zu machen. Passiert also fast automatisch. Was, was werden, in welche Richtung, was kann man jetzt noch machen? Wir haben das ja mit den Listen gelöst, was bleibt jetzt? Bei dem, dass äh, das Kurte-Gesetz, wo effektiv die Milchparteien sich äh, 2016 drüber gehalten haben, aber nicht alle, da sind dann auch ein paar, die äh, können äh, noch da drüber nachschaffen, und weißt du, allem das Kurte-Erlangen auch nicht da geht, geht nicht nur da zu sagen, voilà, da haben wir 40%, äh, fragen, ob da Läuft äh, Mission accompli, nein, die Leute müssen noch gewählt gehen und die Leute gehen nicht einfach so, gewählt, wie sie aus äh, dem Wahlsystem Aber gehen. Man muss die Frauen auch mehr in die Öffentlichkeit bringen, man muss in eine Plattform gehen, man muss sie als Expertinnen äh, an der Materie auftreten lassen, man muss auch weisen, dass sie eben nicht nur da sind, für einen zweiten zu erfüllen, man muss weisen, dass die Frauen auch einen Drop holen, und dass sie auch kompetent sind, und dass sie Lust haben, dass sie Ideen haben. holen. Und das ist wichtig, dass man schauen, ob man nachhaltig Frauen auch an den Parteien weiter integriert kriegen. Du siehst Parteien, die das ganz gut machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also, das ist schon mehr lange eine Kultur, aber viele Parteien nicht. Ich ist für Beispiel Lutzigin, am Kader von den Gemeinewahlen, Du hast alle Parteien kommen Und ich habe gesagt: Okay, ähm, wie stellt der Job für die Gemeindewahlen? Du gehst ja kein Kurs, aber bereit, um die 40% rund zu kommen. Und was geht da eher schon von Strategien? Und was sind auch Probleme, weil dann immer am Herd ja, mehr Hund fragt, mir sie wollen nicht, oder mehr fange dass sie immer die Antwort in dem da so kriegt. Und mehr Hund Formationen ausgeschafft, ähm, eben einerseits Parteien zu begleiten, bei der Rekrutierung, wenn auch sich verschiedene Profile sicher geht, dass sie sich eine Strategie geben, dass sie das dann auch wirklich andere Struktur integrieren. Aber mir war es wichtig, auch den Nachhaltigkeitsaspekt zu kriegen, was geschieht nur der Wahl. Einerseits die Frauen, die gewählt sind, aber auch die Frauen, die nicht gewählt sind. Die aber vielleicht Lust, die Politik zu machen. Und da sind da extrem viele, die verloren gehen. Weil du diesen verschiedenen Gründen, ich werde nicht da wir gründen es weil Parteien hier nicht oft überhaupt keine Opportunität, keine Möglichkeit bieten. Aber für da ist so, in ja, der Dritte Alterskommission ist einer ein Platz frei, mal 22 Jahre, kannst du wieder gehen. Ganz ehrlich, das treibt doch keinen, egal ob Mann oder Frau, das treibt keiner vom Hocker. Und da muss man einfach. Einer möchte ich gerne fahren. Und da sind ich auch die Frauen, dass alle Parteien sagen, ja, das ist wichtig, dass sie berät, auch die Formation anzulassen und dass sie auch selber sich eine Strategie sichern. Natürlich geht es nicht für ein fertiges Rezept, sondern weil es so also funktioniert, dass sie sich wirklich intensiv da der Nähe setzt und auch guckt, wie kriegen wir also nur halt die speisen integriert, auch die Jungen, Weil das ist, mein Schnell, wenn die Frauen froh sind, auch die Jung, auch was Besseres, immerhin, der vielen in Europa ich wollte versuchen, Ihnen auch noch eine Frage stell zu stellen, was Ihre eigene Karriere anbelangt. Ähm, für Sie war es ja nicht ganz so einfach. Ähm, Sie sind ja im Süden aufgewachsen das, äh, und noch dazu in der LSAP. Äh, äh, die dich, beiden also. Sachen zusammen ist... Da, <lacht> <lacht> ähm, das ist auch Esch. Also. Ja, noch dazu. Also ich erinnere mich an Esch äh, mit Kollegen hier damals. Das war nicht wirklich frauenfreundlich. Und dieser ganze Süden überhaupt, da gab es ja so eine Männerriege. Die, ähm, wie, wie, wie haben Sie das erlebt? Es ist ja noch nicht so lange her. Ja, ähm, ich hatte sich aber Chance, als ich mit der gefangen habe, und ich zwei ähm, Frauen an meiner Seite hatte, vor dem äh, Lydia Much und Vera Spautz, die extrem unterschiedlich sind. Ich hatte aber die Chance, mich ein bisschen in den zu orientieren. Und das hat mir einfach enorm viel geholfen, weil ich sie gesehen habe an ihrem Auftreten, wie sie ihr Dossier präpariert haben, wie sie Ihre Politik gemacht haben. Und davon konnte ich ein bisschen lernen. Und da sind wir ganz sehr beim Thema, eben die Fähigkeiten, die wir brauchen. Wir brauchen vier Bilder an der Politik. Wir müssen, und das wissen, das wird auch schon Herr Berner gesagt, wir müssen eine gewisse vierbildfunktion gehen, auch wenn mein Weh war nicht immer ganz einfach. Ich habe noch viel ausstürchen und noch nicht immer das Kritwert, Weil ich mir so erwünscht tat mir gut, um, also, für mich es wichtig dass ich mich eben auch dafür engagieren dass die Generationen nochmal dass die Jungfrauen von Haut nicht müssen hier den ja die die Situationen machen wie ich es auf tun mit dass sie das wesentlich mir einfach können und dass sie daran auch können unterstützen das finde ich wichtig dass eben noch Frauen ja sich unterstützen also fördern eben gerade für die so das ist war schwierig zu menger Zeit oder dass ich kein Trio oder so Ich schon den Fehler gemacht, halt die das so machen und dann kann es um das mal gehen. Das hat ich schon probieren bei den jungen Fragen, die schon so menger Zeit tun, die die ein bisschen begleitet, probieren von meinen Erfahrungen, sie tun zu und hoffen, dass sie ihnen helfen, dass dass ein bisschen mehr ausbaut bleibt. Sie haben damit eigentlich schon das Stichwort gegeben. Was für eine Bedeutung haben Netzwerke unter Frauen? Ich meine, dass Männer Netzwerke haben, das wissen wir. Aber unter Frauen äh, funktioniert es, funktioniert es hier in Luxemburg? Gibt es da eine, eine äh, Solidarität? Vielleicht auch eine Frage an die anderen. Also so schon schon mal das Fehlgestellt so, vielleicht am Anfang wie schon an schon kommen, dass äh, ich finde, dass es so ein Club gibt von den weiblichen Deputaten und dass man immer am Morgen gegen Nürnse geht, geht es nicht. Es nicht. Ähm, ich Sie vielleicht ein paar Bayern, ich nicht, aber ähm, das geht es nicht. Ähm, ich meine aber, dass die Netzwerke wichtig sind, enorm wichtig, gerade zu Lützeburg. Äh, und auch, dass sie natürlich gerade an, an, als Frau an, an der Politik oder die ein bisschen ähnlich. Äh, ähnlich wie Kühen, wo er sich kann austauschen kann, dass er so ein Safe Space hat, wo man sich auch gegenseitig unterstützen kann und eine Allianze kann bilden kann. Ähm, ich meine, dass das bei mir an der Schamber ein bisschen natürlich geht auch durch die Generationen vor. Das ist schon ein bisschen die Döbel ich nicht von den Jüngsten, aber an der Schamber und es sind Frauen, ich meine, dass das, das sind so zwei Riesen, die sich so war Schneid, und so als junge Frauen, und aber auch als Juncker, das sind so zwei Riesen, die wichtig sind, einfach weil sie sich nicht unterstützen und Feedback gehen und so mal lehren. Frau Bax. Ich meine, das ist ein schönes Beispiel, hat, wie es funktionieren kann, dass man, Beispiel, dass man schon kann dass wir immer für den Internationalen Frauen da, äh, ein Frauenstreik, wo es organisiert wird, um, sind da äh, zwei, drei Jahre an das ist, also lang feiern wir den Tag natürlich auch heute, aber sind da eine Reihe Jahre, und, also mich groß und, und wir bringen tausende Leute auf den Stoß und das ist nicht mehr, weil äh, Netzwerke anstehen sind aber weil Frauen, die sich zivilgesellschaftlich organisieren und engagieren, Gewerkschafterinnen, Politikerinnen äh, engagiert Frauen auf allen Niveaus. Zusammenkommen, ein Rezo organisiert und, und das an B bringen. Und wenn man darüber schwatzen dass man mit Frauen wollen und Politik und Engagement kreieren, dann ist das ja für Frauen, Rasta noch viel zu bringen, auch für die Themen von der Egalität noch vorzubringen. zu bringen. Und das geht nicht mehr über die W. Frau Bufferding, gibt es Netzwerke oder sind es, hat man einzelne Freunde? Ähm, oder gibt es Mentoren? Funktioniert es über Netzwerke? Also ich, ich nur mal kurz, äh, Sie wissen alle, dass, Frau Merkel, dass es Frau Merkel gelungen ist, während 15 Jahren alle Männer in der CDU wegzuhalten. Und wie hat sie das gemacht? Sie hat sich ein Netzwerk aufgebaut unter Frauen. Und das hat funktioniert. Würde sowas in Luxemburg auch funktionieren oder ist das Land zu klein? hält man sich an Freunde oder an Mentoren? Was ist die Bedeutung von Mentoren, Mentorinnen? Ja, enorm wichtig. Wie ich vorher schon gesagt habe, und das wichtig, dass eben die Frauen, die halt an Führungspositionen sind, die schon unterspitzt sind, dass sie eben die die motiviert sind die nächsten Generationen, dass sie begleiten und an denen eben noch zur Seite stehen, wenn sie frohe sind, weil froh nur den, die immer nicht mehr, sich sollen und, und dann hilft das enorm, wenn ich dabei bei ein Person kann zurückgreifen kann, die schon die Erfahrung gemacht hat. Der muss nicht unbedingt äh, eine Frau sein. Ich habe am Anfang, äh, wenn ich in der Lokalpolitik war, aber wie gesagt, die zwei Frauen, die ich mir gesagt habe, da ich auch einen älteren Herr, effektiv, halt könnte man Großpap sein. Ähm, der ist ja auch mehr dahinter gesagt, dann hat man mehr Alkohol und durchgeholt. Das ist einfach wichtig, dass der NuS von wenn er einfach froh ist, ist dass er nicht muss und einfach kann auch dem sein Rotschlag im Moment zurückgreifen. Netzwerker, Sie wissen ja. Absolut, aber sie müssen sich natürlich auch ähm, Die Leute müssen sich fahnen. Das Problem ist aber, dass man nicht so einen riesengroßen Reservoir hat und das ist auch ein bisschen mehr, mehr schwierig. Aber ich habe aber schon in dieser Gesellschaft, wo man Allianzen hat, eben beim Freistreik, wo auch neue Assoziationen abtauchen, äh, wo auch Männer sich bewusst um Freistreik äh, bedienen, weil ich auch ganz gut sehe, fanden. auch die, die äh, Entwicklung ist immer ganz klar, dass auch mehr Männer sich für die Egalität äh, interessieren und auch äh, sich dafür engagieren. Und dann ist natürlich, ja, man muss sich durchsetzen, man muss ich in Zeit zu machen. Ich denke, wenn man ein paar Leute und, äh, geht da aber mal gut. Ich denke, wir wissen schon, wo man es reparieren hat, wo man jemanden zu froh gehen muss. Und, und ich finde das wirklich eine große Valorisation und wirklich wertvoll, wenn man auf so, ein Netzwerke an Allianzen kann zurückgreifen. Vielleicht ich du noch, äh, Herr Gneink, ja, ich denke, das Beispiel vom Freistreik weißt ja du schon, dass der am funger definitiv aus der Zivilgesellschaft kommt. Ähm, ich denke, hey, äh, zu Lützenburg, besonders auch in der SIT-FAM, eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, und, äh, eben nicht Parteien oder das den oder so. Und für mich weiß das auch, dass die Situation stark geändert wird, dass es ganz viele Jungfrauen die sich engagieren, die vielleicht wohl nicht unbedingt wollen, Parteipolitik machen, die wollen, dass sich etwas bewegt. Und, äh, das fand ich ganz flott, dass also auch nur von Jungen, oder egal, von Männern gespart gehen, die sich das auch äh, wünschen. Also das ist schon ganz ähnlich, ich so wie vielleicht nach vier und zehn Jahren, da wird vielleicht auch die MeToo-Bewegung eine wichtige Rolle gespielt. Da das aber auch alles nicht erstehend gemäß, ne? dafür sie nicht immer vier Sachen gesetzlich oder über Regeln festgehalten, weil wir wissen, wie ein Leute nur da sind, anzuführen. Äh, so ne? René Wagner, Politik ist ein hochkompetitives Geschäft, ähm, der Umgang ist äh, hart, ähm, die Formen sind während 150 Jahren jetzt von Männern geprägt worden. Was bedeutet eigentlich der politischer Erfolg von Frauen in einer politischen Welt, die von Männern geprägt wurde. Was bedeutet das eigentlich? Inwiefern ist das ein Erfolg? Das kennen Sie einfach froh. Also vielleicht komme ich noch einmal zurück, ob die froh von Mehrwert für Frauen an der Politik. Ich fand das ein bisschen problematisch. Wir was müssen der Mehrwert sind das Recht für Frauen an der Politik zu gehen. Das ist ja die Idee von der Gleichstellung. Also das ist mal der nächste Punkt und dann meine ich also an dem Sinn wichtig, weil alle Sozialgruppen schon müssen auch selber für ihre Rechte kämpfen. Das haben man auch bei der Erbsterbewegung gesehen, wo wir die Erbster an Parlament kommen, wo wirklich auch sie sich konnten eine Stimme verschaffen von den anderen Parteien. Wir haben mal echt gesehen. Und dadurch ändern sich dann auch Sachen. Das ist natürlich dann so ein Prozess, den man anrufen kann. Ich denke, bei den Frauen ist das auch so. Bei den Frauen ist es allerdings, und dafür fand ich den Term vom Glasceiling trotzdem Ceiling trotzdem ja wichtig, es gibt auch strukturelle Probleme. Also, für was muss eine Partei so ein da etwas? Für was geht das nicht von selbst? Für was liegt das nicht von einem an? Äh, das misst die Parität auch an Parteien da sind und misst die jungen, fräne Männer unterstützen, um äh, an Politik zu gehen. Also ich, ich fand es da, nach viel mehr ich nur denke, was für, für barrieren sind. Ich würde meine Frage dann nochmal ein bisschen konkreter formulieren. Ja. Politik wird ja, das sind Praxen am Werke, die, die, die ja eigentlich sehr banal sind, zum Beispiel Unendlich lange Sitzungen. Ja? Weit in den Abend hinein. Der, der am längsten, also früher war es so, Herr Juncker hat sie alle ausgesessen und damit hat er es in der Hand. Wenn alle todmüde waren, hat er sagen können, was Sache ist. Das ist zum Beispiel die andere Sache, die mir immer im Kopf ist, wie kann man, in der Politik kann man ja kaum überleben ohne Alkohol. Es gibt ja noch mehrere solche. Ja, sie haben es... Vielleicht eher <lacht> umgekehrt. Ach so. Es gibt ja, also das politische Geschäft ist ja geprägt von, von, von einer Kultur, Natürlich. die von Männern gemacht wurde. Und in die müssen sich Frauen jetzt einbringen, einsetzen. Gerade die Sache mit diesen ewig langen, ähm, ja wer will sich das denn zumuten? Wer hat denn Lust darauf? Wer möchte denn nicht vielleicht auch noch eine Familie denke, haben das, und so weiter? Das, das, für mich das, das wirkliche Punkt, wo auch wichtig wäre, dass Frauen zum Beispiel am Parlament sich zu summen denn, also du weißt ja, aus meiner persönlichen Geschichte, <lacht> dass ich mal proposen sage, dass am Parlament für das alles, dass es Zeit wäre, wo ich aufhelle, äh, dass auch auch äh, gibt, ich bei einer Geburt äh, gesperrt gehen und so viel. Ne? also dem muss gelacht, von ihn selbst gesurte. Ne? Oh, oh, okay, da zeige schon jemand, das, <lacht> Chancen, das ist aber dann noch nicht so groß. Aber das sind effektiv sache von einer politischer Kultur, wo ich auch ich muss auch kämpfen gegen eng Mentalität, wo, wo sozialisch äh, selbst geschehen. Ich meine, was vielleicht auch nicht, das, aber halt anders, dass du kannst können die anderen mich auch korrigieren. Äh, dem ich war ja schon ein ganz Reihe von mir am Parlament und ich war auch nicht allein. Ich war aber als Feministin, ich war so, nicht so, wie die Erde an ähm, allgemein als Frau an den Kommissionen, meistens allein, also Gruppenbild mit Damen. Äh, das konnte ganz gut gehen an verschiedene verschiedenen Kommissionen, an verschiedenen gut muss ich wirklich ehrlich sagen. Auch äh, blöd. Input äh, transcript also es auch ging. Natürlich erinnert ich sich immer und so Sachen. Ne? Es wurden noch ganz viele äh, Flotsituationen, wo ich, äh, Sachen gemacht waren. Aber trotzdem aus also die Kultur ganz klar da gewürgt, dass das vielleicht noch nicht rüber ist. Da muss ich sagen, okay, dann haben wir aber ein richtiges Problem. Und da will ich auch vielleicht ein bisschen aussetzen. Ähm, an einem Parlament, aber den Willen für die Gesundheit, muss die Sache geändert werden. Es ist nicht normal, dass die Finanzkommissionen immer nicht mehr Männer sitzen oder dass Frauen an der Frau-Kommission sind. Ich weiß nicht, wissen, ob die weitere Menge kommission gibt, weiß ich nicht, oder eine Gender- oder Gleichheitskommission. Früher wurden auch nicht mehr Frauen. Willst so dass es eben so eine Abteilung gibt, oder die wie viel Frauen, wie viele Männer, oder die Büro, die Konferenz der Präsident die Struktur vom Parlament Okay, du muss ich als Frage, wer hat mal dahin kommen. Mir fehlt, dass es auch ein flotter Job ist, den auch produktiv als, als, als wirklich, als da ist, misst wirklich da etwas geschehen. Was meinen Sie dazu? Das ist gerade von der Kultur und der Politik geschwärt, jemand hat lange Reunion. Effektiv, wo ich angefangen habe, und, und ich da auch noch kannte, wir trainieren zwar nicht gerade so lang. mit der Sommer noch am Bistro, wo die Saison noch geholt war. Und ich habe am Anfang nicht verstanden, weil ich so matt eins frage, und wir sind noch nicht an Bistro gegangen, bis ich verstanden habe, dass dann noch einmal hier die Saison ging, weil, wie schickt mal an den Office Sozial, wie gehen wir an das Gremium? Und ich habe ja, du gehst mal mit. Und das war auch nicht immer schön, als zu fragen. Die Witze sind auch nicht immer immens witzig, die dann hier gezählt werden. Ich war schon ein sauren Appel, weil ich gesagt habe, wo die Musik spielt, du musst du da durch. Boah. Gut, das habe ich dann gemacht. Und dann, wo ich auch die Möglichkeit hatte, selber, äh, wo ich auch Präsidentin von der Sektion war, habe ich selber die Räuner fixiert, habe ich dann ist das gemacht. Meine Räuner waren da vielleicht ein bisschen mehr lang, wir sind aber nicht an die Bistro gegangen, also doch, wir sind halt mal etwas trinken, gegangen, wenn wir Lust dazu hatten. Wir haben aber eine Decision an die Räuner geholt. Und eben den, ja, Sie, die, die, die Mentalität für das auch zu machen, ist eine immer da abgebrochen. Ich meine, ich braucht immer ein paar Leute, die kann, durchgreifen, und so also, man macht das und dann geht es das auch nicht. Das. Genauso wie immer gemeint, dass jemand, die viel da möchte, weil sie eine Person, die kompetent ist, und, und, und die unersetzbar ist, und, und bei der lang schafft, bei der besser ist. Das ist am Anfang ist so Bullshit. Wir wissen das alle gut. Und auch als da so was da an schönen habe ihr beispielsweise mit zwei Ministern und ich frage mal, ob äh, ich Posten äh, gesagt, weil sie Qualifikation haben, und die haben eine Arbeitsreduktion, ungefähr das ist okay. Das war aber ein riesen Thema, wo auch mal gesagt und du kannst das nicht machen, Leute an der Position. Das geht nicht, dass die nicht so vier Stunden schaffen und dass die Männer Dinge tun, war schön, durchgesetzt gesagt und geht und heute, Fall fällt keinem Obd, wie es und das sind auch andere, die kommen und schaffen dass auch Geschwind Männer kommen, die mal eine Arbeitsreduktion aufrufen. das ist menschlich. das muss ich natürlich machen, das ist, ja, das ist nicht immer so einfach, ich weiß, dass durch Motivation nicht immer durchgeht, aber trotzdem, all die Sachen sind ja nicht Natur gegeben. ich meine, so wie sie sich entwickelt haben, und das ist ja am Anfang der Positiv haben. wir können darum ändern. Noch ja, das ist ein großes Thema an der äh, beruflichen Laufbahn von den Frauen an äh, Temporären, an das äh, haut leider nachher immer, wie du erzählt das ist überall ein Problem, für äh, auf äh, Post der responsabilität zu kommen. Also, du hast so, dass man überhaupt gute okay, rasch den zu kreieren, muss ich schon eben eine Chance und dann eine paar an der Privatwirtschaft die nehmen gut, an effektiv, äh, ist, ist das oft nach immer. leider ein Hindernis für auf um Responsabilitätsposten zu kommen. Aber du kann ich auch politisch durchgeführt Man muss ich ein vereinfachter Rechte auf dem Partial schaffen, dass auch mehr Männer auf der die Zeit abzugreifen. dass dann eben noch die Schach von der Familie und dem Haushalt der so mehr verteilt wird, ob Männer so dass man eben noch mehr Absehgarantien kann für Frauen. Uh, und ihrem beruflichen Weh eben uh, an der Posten anzugehen. Und dann ist aber auch von ein schon ewig, dass man eine ein generalisierte Zeitverketzung hat, uh, dass man eben die Möglichkeit hat, dass Leute und äh, Familien hier äh, Privatleben und Berufsleben besser unter den Hut kriegen uh, und dass man eben nicht mehr die Diskrepanz hat zwischen Männern und Machen. Fulltime-Job und Frauen, äh, temporär und kümmern sich im, im Familien- Haushalt. Also der Congé-Politik wäre, wäre nicht genug? Nein, der Congé-Politik gibt natürlich eine äh, Hölf für, für eben die Stunde, wo er dann noch Politik möchte, äh, einen Freigestalt zu kriegen, für, äh, für, für das zu machen. Aber um, das geht ja nicht durch, weil ihr de, also für die Konjunktur Politik zu kriegen muss ich gewählt sein und wir wollen heute Schwertzmann oder Fragen motiviert kriegen, sich also abzusetzen und, und auch politische Wege anzugehen. Dafür braucht ihr Zeit und, und, und das ist ein Hindernis wir wissen nicht alle gut, was wir wollen, dass Leute sich nach einem ihrer Arbeit dann ihrem Alltag Familie leben und äh, Haushalt engagieren. dann da geht Zeit drauf. dafür äh, kann ich noch arbeitsrechtlich dafür sorgen, dass wir politisch mehr weit kommen. Ich will vielleicht just kurz drüber eingehen, ob das Thema Teilzeitarbeit weil ich meine, dass das ein bisschen, äh, wie sagst du, in Hand hat all denen äh, Problemen steht. wir meinen heute halt, äh, Frauen und Männer hatte wirklich dieselbe Situation, und das ist eigentlich kann nicht wahr. Äh, das hat natürlich Reperkussionen auf, auf Politik, mir tut da oft noch ganz viel andere. Und äh, wie ich angefangen und an der Politik, da hat man mal eine Broschüre, die geht, weshalb wollen Frauen den Sechs-Stunden-Tag, ich meine, kann auch aus der Gewerkschaft gewirkt sein, an äh, der Ziele hier oder so, äh, an das aber nicht kommen ne? Das ist mir hun haut ein Modell, wo Frauen Teilzeit schaffen, und Männer Vollzeit schaffen, auch wenn sie dann nur ein parental holen, das ist ja auch tipptopp, aber die, äh, die, äh, das Ungleichgewicht, das ist da, das möchte ich um Herr nur bei den Pensionen bemerkbar, sich bei dem Divorce bemerkbar, möchte sich an der Politik bemerkbar, weil Frauen aber auch ähm, dadurch, dass sie sich hauptsächlich äh, oder viel mehr über äh, die Familie kümmern, ähm, auch ein Rückzug aus dem öffentlichen Leben oft mehr, Nicht immer, mehr, das kommt aber ganz oft dabei, also die Geschichte vom Selbstbewusstsein an der Politik, die spielt auch haut meine ich einfach noch eine Rolle. Wenn ich da Schiffer nennen, dass eine Frau von drei reduziert die Arbeitszeit Und das ist gut. Wahrscheinlich werden die Menschen, die keine Familie Familien, Die Menschen können auch noch einen zweiten älteren Teil Und da sehen wir auch eine Statistik nicht unbedingt, dass sie eine Arbeitsreduktion können. Und dass wir gesagt haben, Teilzeitarbeit ist aus bei, mit allen Konsequenzen, die das hier ja nur bringt. Da sind wir den, ja, den ganzen Rat der Schwanzen äh, durch drin und drinnen. Wir hatten es gesehen an der Pandemie, mit der Covid-Krise. Da hat man von dieser so einen echt äh, klangen Analyse gemacht. Und das ist so frappant, äh, weil einfach gesagt sobald eine Krise ist, äh, weil wir nicht mehr in einem normalen Zustand sind, dann sehen wir ganz klar, dass Frauen Freien die Konsequenzen von uns zu spüren Wir haben gesehen, dass eben die Krise einen Impact auf die wird. das Geschlechter hat, dass es unterschiedlich erlebt wird. Und an das wird auch Frau Banderstum machen, da bei der Diskussion sind die die Akkien, die wir haben, oder auch die Wehr, die wir die schon an der Egalität gegangen sind, das ist immens fragiler. Sobald wir dann an einer Krise sind, zack, da gehen wir einen so einen Schritt nach hinten. ich denke, da ist wichtig, dass es auch nicht bei der Bestandsabnahme bleibt, mit dem das muss sein. lehren dass wir die Konsequenzen gucken, wenn wir in einer Situation sind, dass es nicht so weit geht. Und, und das ist einfach frappant, dass wir sich mehr bewusst sind und wir müssen dann die. Ja, richtige Initiative geholfen, äh, wie auch viele gesagt haben, dass es gesetzlich klar ist, nicht nur der guten Willen, dass man wir das wirklich auch verankern, um äh, einfach zu gucken, äh, ja, dass wir in der nächsten Krise nicht in zehn Schritten nach Hause gehen. Und ich meine, da sind ja auch in ganz Europa, Frauen, Raster, die da eine Frage gestellt haben, die haben, das, das wäre nicht mehr möglich. Und zack, verschiedene gehen 20 Schritte zurück. Und, und das ist frappant. Und dann auch Elast wird, ich mal so, muss noch bei den Jungen, muss man auch gucken, wie man Jungen in der Politik geschreiben, wie wird die ganze Education, Sozialisation, Du musst man auch umsetzen. Du musst man schon den Terra präparieren, dass wir ja noch nicht mehr in eine Situation, siebenmal die wir Und das ist für mich eigentlich absolut Priorität. Und ich meine, du musst auch noch äh, ein erfahren äh, zu machen, eben wenn wir die Jungen educieren und noch nicht mehr so zu viel äh, uh, trennung machen und, und mehr und Jungen abteilen. Und das weil sind Konsequenzen heute von. Auch. Sie müssen bald los. Ich würde gerne noch ein Kurz auf die Frage der Darstellung von Frauen ähm, in der Politik kommen, also durch Medien, aber vielleicht auch in den sozialen Medien. Ähm, hat sich daran etwas verändert? Ist es heute für eine Frau genauso einfach und schwer, sich in der Politik darzustellen? Es ist ein, es ist ein Darstellungsgeschäft. Ja. Ähm, hat sich da was verändert? Ist es heute besser, Juna? Also ich von den frustrierendsten Konstanten, sind Gott sei Dank sind immer noch mehr positiver wie negative, aber es fand mich ganz ganz viel frustriert, dass das schmeckt ich kann man noch so viel mehr gehen, für einen super ein super Rezept zu präparieren, ein Thema abzubringen, irgendwie in der Schamber Stellung zu holen, mich mal dem aufs nicht zu setzen. Und ich transcript Gehen einfach, wenn Leute beginnen, mehrere Buges weil wie ihr Raggisch auf nationaler Feier darin hat. Und das ist etwas, da wünsche ich mir, dass, also, dass wir davon fortkommen. Das, das, das, das ist eine Tatsache. Und das ist so frustrant und so schrecklich, weil ich draußen geben, was mein Inhalt da ist, und wenn ich so und ob ich ihn sich durchmache, und was ich nicht so sehe. Das ist doch scheißegal, wie ihr Raggisch anhauen. Ich weiß nicht, wie viele Leute die Kosten vom Typ, äh, männlichen Deputaten, ob da genau ...wollah, äh, okay. Da müsste mir Frau vielleicht auch ein alles sein, dass sie für das mal irgendwo untergehen. Aber das ist ja auch schuld. Also das einfach, das, das frappert mich schon. Das ist eine Realität. Und genauso wie eine Realität, dass, ja, dass ich Feedback kriege, wenn ich am Klartag einen Lippenstift habe, dann geht das, die Leute setzen sich nicht mit dem Kontinu. Also nein, das, das nervt. Das ist wirklich, wirklich frustrant. Und ich meine nicht, dass solche männlichen Kollegen in der Politik auch nicht mehr aussetzen, weil sie etwas Ähnliches leben. Da, da brauchen wir auch einen gesellschaftlichen Wandel. Und ich probiere alle, wenn ich so eine Macht habe. Die Leute sagen, das ist ganz leif. Das ist nicht der Punkt. Das ist nicht, ne? Ich meine verschiedene... Ja, ich, ich weiß nicht, wie man da fortkommen. Das, das ist schon ein Frustpunkt. Ja. Wie kommen wir davon weg? Okay, ich Ja, ich kann das bestätigen. Äh, ich meine, es gibt kein Problem wenn man ein Kompliment gemacht hat. wir wollen nicht nur darüber reduziert Das ist genau der Punkt. Und ich kann mich daran erinnern, dass ein, ein Magazin, den äh, Luna rezent zwei neue ministerische Porträtiert hat, und die, was ich die war, drunter schaue, waren dreimal dynamischen Titel. Gingen. Ich kann mich Wir waren alle drei zielstrebig. Ich seh, ja, okay, das ist immer effektiv. Wir sind nicht immer zielstrebig. Wir sind auch einer. Und plus, dass wir gerade alle drei nämlich den Titel kriegen, also auch ein bisschen verband. Und Ich kann mich schon erinnern, wo ich schon an den Amt kam, weil da krieg ich viele Interviews, früher, wo wo in den Und effektiv das gesehen ist immer ein Thema. Vor allem dann noch äh, die Figur, wo dann gesagt, ja, voilà, bei mir dann so, ja, Ziele, äh, schon wird die viel Dossier, du äh, packst das, das, und so weiter und so fort. Und ich dachte, boah, der Ziele ist toll, der hat mich doch viel Sport, äh, relativ viel, es äh, äh, gut in der Weh, mit viel Energie, es hat ja auch gehen durch, weil ich schreibe, well, voilà, das ist viel, das. nee das muss man dann nicht und, erinnern. Und, und, und das ist das, was uns da nervt, wenn man versucht, oh come on, wir haben jetzt so bitte, wie ich uh, da tun. Und das ist schon... Ja, das ist ein bisschen äh, anstrengend und nervt. Wir wollen natürlich auch Presse. Die Leute, die wir da schreiben, haben auch eine gewisse Responsabilität. Ich meine, die müssen sich um aber mehr auch vorstellen, wie sie eben eine Politikerin will porträtieren wollen. Gibt es da genug Bewusstsein bei der Presse? Ähm, wir haben hier eine ehemalige Journalistin. Wie werden Frauen auf Fotos dargestellt? Wie werden Sie äh, porträtiert, äh, immer auf der emotionalen Ebene? Ist das so? Spüren Sie das auch so, wenn Sie die, äh, die Tageszeitungen aufschlagen? Also, ich äh, weiß noch nicht, ob ich das so ähm, durch die Bank so gesehen habe. Ich meine, da geht es immer nach, besonders bei äh, Magazinen, wo ganz viel im Foto geht, wo so ein Zuchtjournalismus gemacht wird. Schön, aber das Gefühl, dass sich trotzdem Sachen geändert hat, leidet auch darin, dass immer mehr Journalistinnen da sind. Also vielleicht kann ja nicht den Highlight abgedrehten Geschicht. Aha, weil wird sich geändert, so Frauen, fragen, durch die die Fragestellung, so zu fragen, durch die geantwortet tun, das wird auch 24 Jahre nicht gehen. Also von daher hier eigentlich sich schon Sachen, aber wir schon an Aber davon aus, dass Frauen da oft nicht machen, weil sie selber wissen, wie, wie penibel das es ist. Es gibt alles, ne? also am Allgemeinen. Und trotzdem natürlich gibt es die, die Thematik. Du, ähm, ja, das ist ein bisschen Zweisch, ne? Ich muss ehrlich sagen. So, wie ich an Politik gekommen bin, habe ich zum Teil sogar als, als äh, Viertel empfunden, ein Fratze, weil ich vor so den, der Papagei. Ne? Ich war nicht mehr Männer du, an ihre zu kosten, immer effektiv und ich bin aufgefallen, weil ich ein Jungfrau war. Ne? das hat dann auch schon einen, einen gewissen Impact gehabt. Äh, natürlich kann es sich nicht äh, darüber reduzieren, die wir noch nicht darüber zählen. Das bringt nicht mit funktioniert, aber es du trotzdem so. Äh, ich gebe so, dass es schon wichtig also ist dass den man also man Persönlichkeit eben an, an Politik geht, an äh, zu der steht, und von äh, so Sachen viel kommen Mal vielleicht schon bei den äh, guten Rotschlägen, die in genau. der Leitkage gehen. Äh, da kann ich nicht auch den Journalisten, Journalistinnen und Journalisten sein. So hey, da mal, fand ich immens immerhin anpassend. Ich will mich nicht reduzieren lassen, ob, ob ein Bild etc. Ich wollte Sie tatsächlich noch alle bitten, ob Sie Ratschläge, konkrete Ratschläge an eine junge Kandidatin haben. Was würden Sie denen heute auf den Weg geben, wenn Sie den politischen Weg einschlagen wollen? Weil, ja, weil ich muss gehen, weil ich mir einfach äh, Mach es, du hast nichts zu verlieren. Äh, zählt durch. Wenn es nichts so war, dann äh, leihert sie draußen. <lacht> und Dann stehst du da und dann gehst du weiter. Einfach machen. Das ist das wichtigste. Also das hilft du. Das sind auch du, die helfen. Du bist nicht allein. Okay. Sie, <lacht> Sie sind entschuldigt. <lacht> Madame Pack? Ja, ich kann mich da nicht mehr anschließen. Das ist wichtig, dass man es man will, wir wollen, etwas verändern wollen, wir können nicht mehr so viel darüber meckern und lamentieren, dass nicht passiert. Wir sind aktiv selber angreifen und sollen ihn einfach durchziehen und mussten da drüber stehen über die Hindernisse die man da begehen, effektiv den latenten Sexismus den man den den hier haut auch noch als Frauen an, an so Positionen da äh, das dann so, an, an, wie drin ist so da muss der anfangen also ich hatte auch schon ich bin mega auf am Anfang wo ich Präsidentin gewählt gesehen sind ich nicht, wirklich oft immer gefragt wie viel das sich unten als Frau Präsidentin zu sind ich bin ultra blöd froh, weil ich nur die Präsidentin gewählt habe und ich bin eben eine Frau. Und, äh, und, auch, äh, den, äh, und nur im Kongress von Moje Bell, den Tag, wo ich gewählt habe, direkt nach der Altstudio musste ich fahren. Und die erste war, wie ich das da mit der Familie Und, und ich habe mich so du da da noch den Rölschen Sander, den, äh, Jean den Jean Castanero und den Jean-Claude Reding gefreut wie wie sie das gemacht haben. Und weil Leute, die man teilen, und ich war nach ganz, also weil ich ja alles für mich auch noch neu und aufregen und so. Und ich meine, sie so sollen in der gehen. Du bist ein du drüber stehen, aber für uns wenn man wollen, dass es sich bewegt, muss man auch Berner. Mhm. Ja, vielleicht Uschläs und Doruna, weil du dehnenst eher einen Remorkel am um Wasser Wasser die Schwammen An um, nicht Angst tun, für ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Männer stellen sich die froh auch oft nicht, um, dat, uh, trotzdem machen, daran wissen, um, dass okay, dass ich mal Fehler möchte, um, dass okay, im Hilfe zu freuen, um, dass es okay, sich zusammenzudienen, zu, zoomen, zu den, um, Allianzen zu bilden, von ihnen zu lehren, an um, daran zu wissen. Und um, das fand ich das auch so ein Faktor, Ne, als Frau hat oft den, von allen guten die Argumente am Kopf, für was ich das nicht soll machen soll oder ob man sich das so traut oder ob man das kann, ob man das richtig schmarrt bringt, ob die richtige Kompetenzen hat, ob man sich das dann durchgesagt hat. Einfach mal machen. Am Wasser Wasser der schwammen und dann sind es halt du Momente, die er leert und dann sind halt es Momente, die mir hart sind und da können eben mehr reichen, mehr stark draußen raus und sind einfach für uns allem richtig, richtig viel Beeindruckend schön Momente, wertvolle Momente. Und ich weiß nicht, wie dir geht nur, ein, geht in den und sagt den sagst: okay, hey, ich bin auf der richtigen Platz und ich, ich mache etwas. Und da sind sie aktiv und sind engagiert und setzen sich für eine die in hat, eine politische Vision, die da immer ist. Und ich fand das länger so gut gefühlt und das ist wichtig, dass sie eben als Frau sich dafür aussetzt. Merci. Ja, sind nur schon ein ganz Reihe Punkte genannt, ich will da zwei oder vier hier. Wenn die sehen, ist meiner persönlicher Geschichte, schon oft Fehler gemerkt, weil ich auch gedüst und das geht nicht. sie nicht opplast so Ich Schon immer von, dass das, dass das deontologisch nicht richtig, mir schon aber irgendwann gemerkt, okay, was sind die die Männer, die nicht stehen die Männer, die gehen opplast so, die äh, gehen hier Themen, die weisen dazu zu da sind. Das muss ich auch als Frau machen. Eigentlich geht es nicht, weil wir auch viel von den Medien geschwärzt haben. An den zweiten Punkt ist, Ein politisch Karriere braucht einen langen Ort. nicht ganz viel, was das Wahlsystem Man nicht bei der ersten Karriere gewählt, vielleicht bei der dritten Karriere gewählt. Man hat immer mehr gewählt, weil man lange dabei ist. Das ist auch ein Phänomen von unserem Wahlsystem. Also nicht abgehen eine Strategie entwickeln, was sind Themen, die ich will setzen, was ist aus Message, den ich will gehen, und das noch wie nicht aus den Erfolgen und nicht für Vielen